Tchau, bela! So, Leute, wir starten heute mit Rust. Da baut schon wieder einer in der Nähe von meiner Bude. Auf das schränkt mich nicht zu so sehr ein in den Plänen, die ich hier noch habe. So, das ist meine kleine Wohnung hier. Direkt an der Straße. Da bin ich mal gestorben. Ist wohl noch irgendwas von mir übrig. Äh, ja. Hat jemand das hingebaut? Oder welches? Da hat jemand anderes was hingebaut. Will ich mich doch veräppeln. Wird hier jemand meine Solaranlage klauen oder was? Das geht so aber nicht. Jemand ist aber rei, dass jemand so nah an mein Bude bauen konnte. Das nervt echt. Der schränkt mich hier voll ein mit dem Schrott. Wollte ich noch voll ausbauen. Das nervt mich jetzt aber. So, hier ist mein Auto. Noch nicht wirklich was dran gemacht. Einfach nur so, wie ich es gekauft habe. So, und eigentlich wollten wir jetzt unsere Bude hier ein bisschen ausbauen. Aber wenn hier so ein Typ kommt und mir hier alles zubaut... Fällt mir es gar nicht, aber die Dinger sind eh bald weg, weil die. die sind nur erste Stufe, die verschwinden von allein wieder. Ich es trotzdem bescheuert, dass die da sind. Vor allem verstehe ich es auch nicht. Ist mal weg. Du verarschen. Ziemlich mich verarschen. Mach das Zeug hier weg. Hey, Rocky. Hey, Rocky. Ey! Hey, Wolke. Hey. Wolfie. Ist das dein Zeug hier? Gib mir Wut. Ist das dein Zeug hier? Hast du, hast du ein bisschen Holz für mich? Und auf mich schießt nicht. Gib mir ein bisschen Stone. Auch oh, noch. Sind das deine Sachen hier? Das da hinter dir? Willst du mich vereiern? Gib mir bitte ein bisschen stony, stony, bitte. Hallo, hörst du mich? Hallo, hallo? Oh man. Guck, was ich baue. Loki Loki. Geh weg. Stein. Sieht doch mal, dass meine Wohnung aus Holz ist. Vielleicht doch bestimmt keinen Stein haben. Äh, so. Ja, bevor der komische Tipp mich hier genervt hat, wollte ich hier gerade erzählen. Schau mal kurz hier, warum der mich nicht gehört hat. Äh, Audio, Serio, hm, hätte eigentlich klappen müssen, keine Ahnung. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall wollen wir hier die Bude ein bisschen verschönern. Können wir eigentlich schon ein Bett bauen? Ich wollte mal ein Bett bauen. Ein Bett, aber oh, ein schöner Barbecue-Grill. Das machen wir. Sehr schön. Mal was. Ja, schönes barbecue Machen Wenn der Tipp hier rumschleicht schleicht, mir gar nicht. Okay, ähm. genau. Eigentlich wollte ich hier vorne das hier vorne. Gibt so eine Terrasse? Da kommt jetzt der Grill hin. So. Äh, hier ist Technik Area, also kommt hier der Grill hin. Perfekt. Mm -hmm. Ja, planernder Mann. Ach so. was mache ich denn? Aha. Ich wollte ihn eigentlich hier irgendwo ausholen. Ach, ich habe irgendwo in der Kiste abgelegt. Okay. Äh, kleine Mauer aus Holz. So, wir werden das Haus ja noch ausbauen, aber... Trotzdem fange ich hier schon mal an, alles rundum zuzumachen. Genau. Hier müssen wir irgendwo ein Loch reinmachen. Mhm. Hier ist der Eingang. Ist das richtig? Genau, hier ist eins wo, zu. Hier ist Eingang. Aber Egal, fangen wir von unten an. Eingang, da hinten ist alles besetzt. Das hier wird die Garage, die wird noch eins größer auf jeden Fall. Mindestens, sobald die Teile da draußen weg sind. Und dann kommt auch hier eine Wand hin. Das heißt, wir bauen hier die Treppe hin. Das heißt, diese Decke hier kommt weg. So, die da. Gut. Wir bauen... Nee, ich mag die Wendeltreppen nicht. Ich mag lieber so ein L. Aber so... Perfekt. Genau, habe ich meinen Hammer dabei. Hammer, Hammer, Hammer, Hammer, Hammer dabei. Sehr gut. Upgrade. Denn wenn man diese Sachen nicht upgradet, dann oh verdammt. Kein Holz mehr. Ich habe kein Holz mehr. Okay. Dann gehen wir Holz hacken. Da ist ein schöner Wald. Da bediene ich mich immer. Also bald ist kein Wald mehr da, aber bisher ist er noch da. Also wird sich hier noch bedient. Wir hören mal zu. Okay. Genau, also das hier ist ein PVE-Server. Der Typ hätte ganz schön Probleme gekriegt, wenn er mich angegriffen hätte. Dann hätten sie ihn nämlich vom Server geschmissen. ist einfach viel entspannter hier auf dem PVI-Server. Ich habe keine Lust hier, mich mit irgendwelchen Typen zu betteln die Stunden in dieses Spiel verbrennen und dann halt viel besser ausgerüstet sind als man selbst. Das macht einfach keinen Spaß. Von daher machen wir hier entspannt, können wir unser Ding machen und dann läuft es. Oh, ich sehe gerade, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich wollte ja bloß vorne die Terrasse rausmachen. Naja, egal korrigieren wir gleich wenn wir zurück sind reisen wir es zurück wieder ab haben wir halt wieder ein paar rohstoffe verbraten aber das ist halb so wild ja müssen wir jetzt halt anstrengend mal jetzt hier diesen kreuzen nachzurennen ab und zu so machen ist natürlich viel effektiver und so aber das soll's geht auch ohne jetzt nur, warum dieser Typ mich nicht gehört hat, aber naja. So, so. Wird schon wieder dunkel. Das ist gar nicht gut. Das kann ich gar nicht leiden. Kann mir überhaupt nichts bauen. Weil es viel zu dunkel ist. Was ist da? Was liegt da? Hat jemand was hingeschmissen? Was haben die da hingeschmissen? Ich hoffe mal, das Zeug hier verschwindet jetzt dann gleich wieder, damit ich hier... Genau, hier habe ich schon Licht am Start. Bisschen dunkel noch, aber wird schon. Wir machen wir Remove. So, okay. Das weg. Das weg, das weg. Das weg. Das kann bleiben, genau. Hey, hello hello hello. hello hello I'm your neighbor na neighbor No Schau auf die Nerven Ey Tchau, bela. Oh Mann, hey. Was für ein Typ, Unglaublich, nirgends hat man seine Ruhe für Typen. Seine Ruhe, nicht mal hier. Come on. Dankeschön, Holy Diver für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall machen und der Admin hat mir jetzt auch gerade wegen dem Bauschrank gesagt, dass ich das machen muss. ist mein erster Server hier, auf dem ich spiele. Ich spiele seit zwei Tagen. Ist mir jetzt zum ersten Mal passiert, dass so ein 300er tipp hier unterwegs war. packen wir hier halt mal einiges rein eh nee, nicht alles Die Hälfte genau so Das ist ein PvE-Server, deswegen dachte ich, dachte ich, dass ich hier relativ sicher bin und dass hier nicht so komische Leute unterwegs sind, aber die gibt es ja überall. Äh, so. super. Ah, der hat hier, neben mir hat hier direkt neben mir gebaut gehabt und hat sich dann hier, weil ich hier diesen Bauschrank nicht hatte, konnte der hier direkt bei mir bauen und hat sich dann hier direkt hochgebaut, als ich hier das Dach aufgemacht habe, um mein Haus zu erweitern und hat sich dann oben schnell reingebaut und ist hier reingerannt und hat hier gleich alles ausgeräumt. Admin rum. Aber das hat sich ja jetzt zum Glück alles erübrigt. Und er hat auch alles weggemacht, was der Typ gebaut hat. So. Das ist ein guter Tipp, weil das wollte ich jetzt heute schon machen, aber ich habe mir schon gefragt, wie ich das hier am besten hinkriege. Ähm, währenddem ich stream, das ist natürlich ein sehr guter Tipp, dass man das auch mit der Tastatur eingeben kann. Vielen Dank. Was ist denn da der Unterschied, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die Schlösser, eben die Codes nicht ändere? Haben die dann so einen Standardcode oder sind die dann überhaupt nicht abgeschlossen? Was, wie funktioniert es da? Ja, ja, Fenster. <lacht> ich mach noch was hin. Ja, komm. Zwei Dinger. Äh, oh, die Strehrung. Sitzt mir im Weg. Geh weg. Und dein Fenster hinbauen. Ja, ja. Wenigstens die Admins sind gleich zur Stelle und freundlich. Nachdem ich hier es geschrieben hatte und dieser Typ gleich rumgespammt hat und jetzt ein Haufen andere Leute gleich am rumspammen waren, dachte ich schon, ach oh Gott, da, da kommt nichts, es wird nichts. Ah. Ach, die Fensterläden kriege ich auch selber hin geht schon. Ah, verdammt. Ah, jetzt habe ich Metall gebaut. Atmen <lacht> ah, ist es wieder weg. Okay, gut. So, erstmal schön Holzfarm jetzt. Schnell zumachen hier, bevor der nächste Troll kommt. Ah, oh. oh, voll daneben. Jetzt habe ich auch noch keine Pfeile mehr. Oh, Mann. <lacht> Na, komm. die Muni mehr. Oh Gott. Ich bin perfekt vorbereitet. Da läuft die Geschichte bei mir. Äh, hier Strom aus, Strom sparen. Ganz wichtig. Muss auch dringend mal die großen Kisten bauen. Das wird dann das nächste große Projekt. Vielleicht schon wieder jemand rum. Hm, ich hoffe mal, diese Munition geht auch. Wo ist denn... Braucht dann auch mal Schilder für meine ganzen Kisten meine ganze Ordnung hat der Typ durcheinander gebracht. Das ist so schlimm. Äh, t, t, t, t. Aber jetzt habe ich sogar ein bisschen Plus gemacht, denn ich habe dem seine ganzen Sachen noch gekriegt. <lacht> Selber schuld dieser Typ. So, äh, meine Klammernkiste war die hier. Die ist aber schon randvoll. Ähm, die Sicherung wollte ich mitnehmen. ist rumgeschleiche um mein Haus. Kann nicht leiden. ich leiden. Da werde ich mal ganz nervös, wenn die hier rum... Okay. Ich dachte, das wäre hier aber auf dem Server ja nicht so... Aber ist dann wohl doch so... Okay. Ja gut Jetzt muss ich hier halt auch Stein reinmachen, weil ich hier oben irgendwo ein Steinteil drin habe ein bisschen Holzheu schon drin also es soll erstmal sehr lange halten wenn ich mir das hier so angucke aber das hier muss ich noch abreißen wieder das, das geht so nicht äh. move das will ich so nicht so okay hm. Vorplan. reicht es noch für noch eine wand ja okay Immer mit Escape hier raus. Gut, also Plan Nummer 1, Holz hacken. Und dann muss ich diese eine Steinwand wieder wegmachen erstmal, solange ich noch nicht auf Stein setze, damit ich hier nur auf Holz setzen kann. Ah, das kleine Wäldchen hier finde ich eigentlich ganz nett, das würde ich eigentlich gerne hier lassen. Ich wir mal hier ein Stückchen weiter zum großen Wald, dann holen wir da Holz. Ich muss ja auch die Natur ein bisschen schützen, wenn es sonst keiner macht, mache ich das. Ansonsten ist mein Plan heute. Will ich ab zum Airfield hier unten. Da gibt es so einen unterirdischen Bunker mit. Da ja. ja, habe ich irgendwie auch schon gemerkt. Da muss man auch diese blöden Punkte nicht hauen. hat man das aufgebaut. Die, wenn ich die sehe, baue ich die meistens auch als erstes ab. Aber trotzdem danke für den Tipp. Ähm, zum Erfield wollte ich, da ist so ein unterirdischer Bunker, da braucht man mal mindestens zwei Sicherungen, soweit ich es rausgefunden habe. Also die erste Sicherung hatte ich schon mal eingesetzt und bin dann runter in den Bunker. Und im Bunker vor der Waffenkammer gab es dann nochmal eine Sicherung, die man platzieren musste. Die hatte ich dann aber nicht dabei. Von daher habe ich jetzt gleich schon mal zwei mitgenommen. Und werde dann mal gucken ob es da in der Waffenkammer ein bisschen Munition zum Abstauben gibt und ein paar Waffen damit es hier vorangeht damit ich hier mal ein paar Zombies mehr schnetzen kann weil die ja, war klar dass das irgendwann passiert ist es eher günstiger die Axt jetzt an so einem Reparaturtisch wenn man sich so eingebaut hat dann zu reparieren oder sollte man sich einfach eine Neue craften. Bis jetzt habe ich mir einfach immer eine Neue gecraftet. die hat die überhaupt nicht in der Hand. Ähm ja, einfach weil ich halt auch keinen Reparaturtisch habe. Aber ich habe auch in dem... Bei dem Flugfeld gesehen, da gibt es einen Reparaturtisch, da könnte man benutzen oder ich kann mir ja auch einen bauen mit der Zeit. Ist ja alles kein Thema. So, wir gucken mal. Eine neue Axt muss auf jeden Fall her. Die alte schmeiße ich jetzt mal nach gewohnter Manier einfach wieder weg. Äh, genau, hier, komm. Freut sich vielleicht einer drüber, über so eine schöne kaputte Axt. Genau, so. Mhm. Genau, wir verstärken das jetzt hier noch. Da. Hier soll der Ausgang hin, das heißt, das reißen wir dann wieder ab. Komm, weg hier und das Steinteil hier. Weg. don't have enough resources. Wieso habe ich nicht enough resources? Ach, ich Stein, um Stein zu zerstören. Äh. Versteht <lacht> es jemand? Ich nicht. Naja. Ähm, ja, komm. Okay. Gut. Die flache Mauer. Hier hin. Und hier wollen wir eine Tür. Genau. Und dann müssen wir hier wieder upgraden, upgraden, upgraden, alles schön upgraden, damit es nicht zerfällt. Ich weiß zwar nicht, ob das Zeug jetzt immer noch zerfällt, jetzt wo ich den Schrank habe. Aber sicher ist sicher. Ähm, Tür, Tür, Tür. Ich brauche große Kisten, eindeutig. Ähm, ich kann aber, glaube ich, irgendwie noch keine Reparaturen. Ich sage, auch nicht viel an Material. Okay, dann brauche ich eine Reparaturbank. Falls ich denn schon eine bauen kann, dann. Also große Kisten sind noch nicht drin. Dann gucken wir mal, dass wir hier mal wieder Zeug einlagern. Ähm, genau. Irgendwo waren Seile. Genau, hier sind Seile. Dann haben wir mal wieder, dass wir unsere Ordnung wieder hergestellt Oh, hier sind drei Sicherungen. Perfekt. Gehen die da drauf? Perfekt. Und eine angefangen. Die angefangen können wir dann unten benutzen. So. Ja, hier Steine. Steine nehmen wir mit. Behalten wir immer bei uns. Den Wasserschlauch auch. Die Kohle lassen wir da, das lassen wir auch da. Das Schloss nehmen wir mit. Ich frage mich, ich konnte schon mal eine Kiste bauen, eine große. Ich blicke aber hier bei den Konstruktionen auch immer nicht durch. So, aber Hier ist nämlich auch gar keine große Kiste dabei. Ja. Hallo Chris, alles klar bei dir? Wo ist denn diese große, genau hier ist die kleine Kiste, da ist die große Kiste. Die pinne ich mir hier gleich mal an als Favorit. Genau hier ist die Bergbank, die bauen wir auch gleich. Perfekt, jetzt geht es hier mal voran. Achso, jetzt habe ich mir die nur eingepinkt und noch überhaupt keine gebaut. Super schlau. Genau, kann ich nämlich hier mal eine große Kiste hinstellen? Aber die hat auch gleich schon ein Schloss. Das ist ja perfekt. Das ist ja Oberklasse. Äh, ja, gut. Genau. Warum ist das jetzt nicht rot? Muss ich das verstehen? Äh. Move Lock, Lock. Perfekt. Hat es sehr praktisch, wenn diese großen Kisten gleich einen Lock haben. Okay, ähm, das gibt jetzt meine Waffenkiste. Jetzt packen wir hier alle Waffen rein. Waffen, Waffen, Waffen, Waffen. Du bist eine Waffe und du gehörst zu Waffen. Wir gucken mal, das ist ein Waffenteil. Das packen wir dann vielleicht auch rein, je nachdem, wie viel Platz wir haben. Nee, das war keine Waffe. wenn ihr euch fragt, wo ich die ganzen Munition, das habe ich mal gefunden da in der Basis, da bei, dieser, bei diesem Luftwaffenstützpunkt, da bei dem Airfield, habe ich das ganze Zeug hier gefunden, die Waffen und so, da fehlen aber noch einige Waffen, könnte es sein, dass die hier irgendwo anders sind, das kommt hier raus, Klamottenkiste, die müssen wir auch mal noch größer machen und vielleicht ein bisschen auswählen, was wir wo rein tun. Hier ja, die Handgranaten da unten noch vergessen. Den Bogen nehmen wir mit, den werden wir benutzen. So. Genau, also hier ist jetzt nichts mehr. Das Netzwerk, das Fett, das hier, das hier, das hier. Ah, da sind meine ganzen Pfeile, sehr gut. Wie geht? Gut geht. <lacht> Und bei dir spielt Rocket League. Genau, äh, hier habe ich meine Hütte die ganze Zeit offen. Müssen wir natürlich mal zumachen. Kommen. Holz. Nicht genug Holz. Sehr gut. Alles für die Kiste drauf. Ja, er zockt Rocket League. Was denn auch sonst? Das Metall, okay. Genau, das ist meine Essenskiste hier. Dann nehmen wir mal die Hälfte mit. So, was zu essen dabei haben. Ja, später. Wenn wir noch ein paar Runden spielen. Genau, hier. Jetzt mal einiges rein. Ah, hier sind meine restlichen Waffen, genau. Die habe ich gesucht. Da noch Knochen, die nehmen wir mit. Und wo habe ich doch gerade ein Bauteil gesehen. Das habe ich wohl woanders hingelegt, okay. Genau, die Waffe und die Waffe noch weg. Die auch mal angucken. Die Waffen hier überhaupt noch nicht angeguckt, die ich da mal gefunden habe. Das ist ein Sniper, wenn ich das richtig sehe. Ja, okay. Ah, die Shotgun hat mir irgendwie am besten gefallen bisher. Dann nehmen wir auch die Munition mit. Perfekt. So. Ah, da ist dieses Bauteil. So, genau. Ähm ja, das hier wird jetzt mal die Bauteilkiste... Das andere dann wir schaffen hier jetzt mal Platz was haben wir denn hier an Bauteilen die wir kurz auslagern können jetzt packen wir mal das weg dann kommt das weg knochen da rein das da rein was ist das ist Pulver das raus das Öl werde ich sowieso nie brauchen aber egal In der Ecke. Äh. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. <lacht> <lacht> Ja, ja, da war vorhin so ein Troll, der hat mich genervt. Den hat der Admin jetzt weggeschossen. So, okay. Äh, ich baue hier meine Reparaturbank hier mal hin, genau. Perfekt. jetzt nochmal Holzhacken. Ab und zu leckt mal hier ein bisschen. Mir gefällt der Eingang hier irgendwie nicht. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ähm, hier, mal nachladen. Genau. Falls irgendwelche Zombies auftauchen. Zimmer der Wald ab. So, hier, yeah. voll spannend hier die Holzhackerei, die gar nicht, warum nicht mehr Zuschauer kommen, wir verpassen hier echt was. Ja, wie viel haben wir denn? Ah, 3000, geht noch mehr, da geht noch mehr. davon rumsteht, dann kann man sich doch die Mühe machen, hier die sitze treffen, ist nicht ja ganz so langweilig. vorbei. Guckt man nur einmal auf den Chat und schon findet man das X nicht mehr. Oh, Schatz, oh, ein Schatz? im Baum. Oh, ich habe noch keine Spitzhacke dabei. Sollte erstmal eine Weile reichen. Können wir unsere Hütte noch ein bisschen ausbauen. Weil ich immer aus dem Wald wieder rausfind. Oh Gott. Zum Glück ist nicht Nacht. Und Pilzen lasse ich die Finger. Ich habe gelesen, irgendeiner irgendein Wort schlecht, als er zu viel Pilze gegessen hat. Ich mag eh keine Pilze, von daher ist es nicht schlimm. Lassen wir die halt einfach aus. Vielleicht gibt es irgendwann Gerichte oder das so. ah, den Baum nehme ich noch mit. Der, der ist mir einfach sofort die Axt gelaufen. Laufen. Äh, renne ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, oh Gott, bin ich weit weg beim Nachbarn angekommen. Er hat auch eine richtig schöne Hütte, muss ich echt sagen. Und, äh, sowas hätte ich auch mal gern. Da muss ich mal rausfinden, wie man diese Dreieck hier baut. Habe ich letztes Mal nämlich irgendwie nicht rausgefunden. Die Leute hier immer rumliegen. Das würde ich mich nicht einfach hier irgendwo hinlegen. So, auf alle Fälle brauche ich mehr Platz. Ich will erstmal hier gucken. Kann ich hier jetzt eigentlich noch hier vorne dran? Nee, geht nämlich nicht. Ah, das gefällt mir irgendwie nicht. Wenn ich immer so blöd runterlaufen muss und der immer so blöd hängen bleibt. Ähm, geht hier noch Treppen, Treppen, Treppen. Oh, uh, Treppen gehen. Treppen gehen, komm, komm, komm. Wo seid ihr? Treppen, Treppen, Treppen, Treppen, Treppen. Ja. Da. Perfekt. Hammer, jetzt habe ich zwei Hammer. Einen schmeißen wir gleich mal weg. Da kann sich einer drüber freuen. Schmeißen wir hier einfach auf die Straße. Dann freut sich da vielleicht einer drüber, als er den findet. Muss ja auch was für die Community machen. Ähm, hm, hm, hm, mein anderes Ziel war hier eigentlich noch. So kann ich denn hier nicht diese Rampe bauen, Ist die hier. Da war was, da war was, da haben wir was gesehen. Rampe, Rampe, Rampe. Nee, geht nicht. Geht nicht. Also das muss dann noch vergrößert werden. Dann muss ich meine Solarpanel woanders so hin machen. Oder aber ich, naja, das geht halt auch nicht. Ich weiß, was ich mache. Ich baue hier noch eine extra Garage hin. Das ist der Plan. Das ist der perfekte Plan. Hier eine extra Garage hinzubauen. Die verbinden wir irgendwie hier mit dem Haus. Okay, ist jetzt nicht, weil ich drin stehe. Oder warum geht es nicht? Geht es nicht? Too far away. Too close to another building. Das ist mein Building. Nicht da jetzt was drauf bauen. Das gefällt mir nicht, ich hätte hier gerne eine gescheite Garage, wo ich richtig anständig reinfahren kann. Äh, die andere Möglichkeit ist eben hier. Ah, man, das, das ist ein bisschen nervig, jetzt hier, wie weit kann ich denn überhaupt noch zurück? Okay, also zurück geht schon noch um einiges. Also nach hinten können wir noch gut ausbauen. Nehmen wir mal hier ein bisschen an. Und graden das gleich ab. Da können wir uns dann vielleicht noch so eine Terrasse hinten rausbauen. Ich verstehe einfach nicht, warum ich hier nicht weiter links kann. Okay, wir könnten... hier... Hier, hier, hier, da, Und die Garage halt ein bisschen nach hinten versetzt, das, das wäre ja eigentlich auch nicht schlimm, indem wir die Garage einfach, so geht denn das jetzt nicht, kann ich jetzt noch eins draufsetzen, so geht denn das nicht, dann, okay, ähm, mhm. Kann ich hier dann Flur hinbauen? Kann ich das hier nicht bauen? Das nervt. Nicht auf den Flur, nicht nochmal einbauen irgendwie hier. bauen. Aber hier, hier bräuchte ich jetzt noch eins. Wieso geht es nicht? Okay, dann wird das nicht die Garage. Kommt auf jeden Fall hier die Garage hin, aber da, da muss noch eins hin. Mindestens. Äh, Mann, Mann, Mann. Das ist nervt. Das ist wohl zu hoch. Ich stehe schon. Hier ist halt auch wieder blöd. Ging es noch irgendwie? Ich wiederum nicht. Nice sagt er ja. Nee, nice wäre, wenn alles so klappt, wie ich das gern hätte. Da ja, kann ich keine Wand hinbauen. Jetzt ich muss mal eine Garage hinkommen. So, hier schön. Jetzt muss hier noch eine Wand hin. Oder ein Boden oder sonst irgendwas. Ähm, nein, nein, nein. Wieso geht es nicht? so eine Bodenplatte hinbauen. Floorframe. Kann ich hier irgendwie... Kann ich das irgendwie überlisten, indem ich hier eine halbe Wand hinbaue? Und dann da... ein Floor drauf. Geht das? Nee, geht nicht. Schade, schade. Hm. Oh nee, nee. Ich brauch doch nur noch dieses eine Eck hier. Verdammt. Dieses eine Eck hier. Ich in nirgends eine gescheite Garage hinkriegen. gerade was. Das ging ja. Wäre so. ja, natürlich auch eine Möglichkeit, das hier so zu machen. Ich glaube, ich konnte jetzt hier nichts bauen. Ich glaube, das ging nicht. Ah, das zählt dann wieder nicht zu dem Gebäude hier. Ah, warte mal, dann... Ja, wahrscheinlich krieg ich dann hier wieder das Problem. Schauen wir mal. Dann muss ich halt hier auch so einen Schrank reinbauen. Okay, so gut auch. So, ups, ups, ups. Ja, und jetzt ist hier schon wieder zu hoch. Ah! <lacht> Dieses Spiel mit seinen blöden Höhen her. Ja. Also kann ich hier nirgends eine gescheite Garage hinbauen. Was soll das denn? Kann ich hier eine Garage? Das wäre jetzt noch eine Alternative. Hier eine Garage. Geht schon wieder nichts. Ist aber nicht ganz so wild. Weil ich glaube, hier kann er gut drüber fahren. Bringen wir hier die Garage hin. Ja, hier. Ja, ja, ja. Oh, das passt. Ja, na endlich bauen wir die Garage auf die Seite. Perfekt. Problem gelöst. Nach 20 Stunden bauen. <lacht> Gefühlt. Ähm, Garage, Garage, Garage. Ja, Genau da wollte ich die Wand hin haben. Gut, hier kommt sowieso eine hin, das ist nicht schlimm. Hier machen wir einen Übergang zur Garage, das ist auch in Ordnung so. Äh, schauen wir mal jetzt. Auf jeden Fall erstmal hier die Wand hin. Komm, nicht weg. Nicht weglecken. So. Okay, komm, hier, Wand, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Danke. Ja, hier oben brauchen wir Licht. Lichteinfall. Lichteinfall da drüben nicht, denn das ist gut. dann der Übergang zum Haus. Kann ich das schon hinsetzen? Ne, kann ich nicht. Ja. Ah, jetzt wird es hier was. So, doppeltes Garagentor oder einfaches. Wir machen ein doppeltes. Das ist halt dann die Frage, soll ich hier wirklich einen Übergang zum Haus machen oder nicht? ist halt wieder ein Angriffspunkt, aber packen halt einfach über ein Schloss dran, dann geht es schon. So. Schöne Decke, die viel zu hoch ist. Okay, geht geht's. Da ja, wird mir jetzt das Holz gleich vorne und hinten wieder nicht reichen. Also ich glaube, die Luftwaffenbasis... Sehen wir auch heute nicht mehr. So, okay. Ah, da fehlt noch was. Da fehlen doch noch. Genau. So, ja, danke. Okay, braun mal. Immer schön unten anfangen. No. Äh, danke. Okay, löst sich schon wieder aus. Aber hier ist es eigentlich, eigentlich ist perfekt jetzt brauchen dann hier später eine Höhebühne, dann können wir zwei Autos mindestens reinstellen, so lag vielleicht sogar drei. Dann können wir den Busch hier fällen, der nervt. Ah, der versteckt auf meine Garage. Ja, ein bisschen nervig. Ein bisschen arg nervig. Anzünden. Juhu, also ganz wichtig müssen wir hier bei Rust immer hier, die schön die Fässer kaputt schlagen. Da ist das wertvolle Zeug drin. Da ist das Scrap drin, Rope. Und ab und zu sind hier da auch noch Kisten dabei. Oh, so sieht es schon ganz nett aus hier, gefällt mir. Aber ich glaube ich habe manche, ja, ich habe manche Wände falsch rumgebaut, das Ich Das sehe ich gerade. Da muss ich noch mal korrigieren. Denn das ist die Außenseite. Und das ist die Innenseite, genau. Ja, ja, ja, ja. Also diese zwei Wände müssen neu gebaut werden. Und oben auch was. Aber sonst sieht es eigentlich gut aus. Genau, die hier ist auch falsch rum. Müssen wir auch neu setzen. Oh, ich brauche hier unbedingt noch eine Tür. Das geht so nicht. Gut, kann jetzt gerade zwar keiner hier was bauen, aber... Oh, hier was. Ähm, aber es könnte jemand mit dem Auto herfahren und einfach nebenbei hüpfen. Das wollen wir ja auch nicht. Nein, nein, nein, nein. Überall rennen diese Zigeunner um, die mehr Sachen klauen wollen. Ich wollte mir eigentlich noch Text mitnehmen, aber ist jetzt egal. Nehmen wir beim nächsten Tour. Nehmen wir die mit. Komm ich da nicht richtig hin. Einmal rundum. Und trifft das? das? Ah, ein bisschen links noch. Egal. Nicht Bild. So wild. Pack mal drauf. So die meiste Zeit ne, verbändet, verschwendet, verwendet, verschwendet, verwendet man hier echt, um ähm, Holz zu hacken. Wenn man dann ein bisschen was bauen will. Aber so für mich als Spieler ist es jetzt nicht so schlimm. Ist Eher für den Zuschauer, glaube ich, langweilig. Aber ich bin da, ich unterhalte euch. Wir kriegen die Zeit schon rum. gebengelt wieder. Oh, der, der hat aber voll getroffen. so schnell wird man denkt ja 3000 eine Menge aber nein das ist es nicht ja, noch ein Vorteil an meiner Garage jetzt wie ich sie jetzt aufbauen konnte ist dass sie dann auch von meinem Teileschrank profitiert also ich brauche keinen zweiten Teileschrank Wo so. oh, ist denn das kreuze schon wieder hin verschwunden da unten Wenn die so auf einer Höhe bleiben, das ist es immer ganz gut. Voll das in training hier. Gut. Level 23 in Holzhacken. Ich bin der Holzhackmeister. Seht ihr hier unten? Hier rechts unten. Level 23 im Holzhacken. Mining Level 8. Skinning Level 5. Und da liegt ein Baumstamm am Boden. Den müssen wir uns holen. langsam habe ich überall dran vorbei Schlagen an dem Punkt Sehr gut Okay, oh, uh, da liegt noch einer Sehr gut, sehr gut Sonst sehen wir hier jetzt gerade nichts rumliegen an Holz daher, äh, so nicht, oh, 6000, das sollte jetzt für meine derzeitig geplanten Umbaumaßnahmen reichen. hoffen wir doch mal, ansonsten gehen wir einfach noch mal los. Ist keine große Sache. Gleich haben wir raus, können wir gleich von außen anfangen. Ja. Ja. Ja. Ja, richtig rum, richtig rum, Richtig rum. Ich. war mal da oben auch gleich ran. Ja. Perfekt. Ah, komm. komm. Mach mal von ihnen. Geht leichter. Mmh. Zack. Zack. und Dach kommen wir nicht hin ähm, kommen wir vielleicht aus dem Haus dann raus hin. da schießt einer okay diesmal wieder falsch rum gebaut ah, krass wieder was gelernt dann müssen wir die ja gar nicht abbauen das ist ja perfekt kann ich die nicht rotaten? Ich kann ich die nicht rotaten jetzt? Und ging das jetzt bei der einen eben? Und bei der hier nicht. Was ist hier los? Halt so. hm, wie viel Holz haben wir noch? Noch jede Menge. Also removen wir, wir das einmal. Ja, äh, hängt da. Da hängt der Strom nicht dran. Sehr gut. Äh, Wand. Siehst mal so richtig rum. Sieht gut aus. So. Ach, hier die Decke noch. Müssen wir dann langsam Gedanken machen, wie es dann weitergeht mit dem Haus. Hab noch nicht so einen festen Plan gefasst. Also wir expandieren auf jeden Fall nach hinten noch und bleibt uns ja auch kaum. Gut, nach links können wir jetzt noch. Wir können dann hier die Garagen, das Garagentor abreißen. Wilde Pflanze hier im Raum. Ja, also den Lock nehmen wir mit. Ne, nehmen wir nicht mit, weil wir keinen Platz haben. Schmeißen wir einmal hier was rein und halt hier kurz das rein. Den Lok, den lassen wir uns nicht entgehen. Der war viel Geld wert. Äh, naja. Da ist... Der rand noch da. Der muss weg. Perfekto. Ah, das gefällt mir richtig. Genau, können wir hier noch eine Kiste unterbringen, dann machen wir hier vielleicht unsere Lagerkisten. Ich habe doch hier so einen Lagerschrank, da kann ich doch dann bestimmt, wo ist denn der? Der ist, glaube ich, hier. Genau, dann stellen wir jetzt einfach mal auf und schauen mal, was, ob wir da dann Kisten reinstellen können. Das wäre halt mal voll genial. Ähm, ja, hier hin. Steht der gerade? Dann bin ich gerade aus. Oh, da kann ich bestimmt so Lagerkisten reinbauen. Na ne, komm, bitte. Ah, das passt ja perfekt. Das passt ja voll perfekt. Nice. Da lacht das Herz. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ah, die kann man auch an die Wand hängen. Okay, ne, kann man nicht. Aber ich kann sie doch bestimmt da draufsetzen. Ah, komm. Ja. Perfekt. Falschrum. Ich möchte jetzt vielleicht mit dem Hammer hier noch drehen. Ja, ah, so geht's natürlich auch. Ähm, wie sehe ich denn, ob die richtig rum oder falsch rum ist? Ah, ich denke mal, wenn dieses Teil nach vorne zeigt ja eigentlich richtig rum sein. Wieso also sind da jetzt kein Lock dran? Ach so, wenn ich einen in der Tasche habe und ich baue eine Kiste, dann kommt er da automatisch gleich drauf. Ach so. So läuft der Hase. In mein Code. Verschließen. Genau. Okay. So läuft der Hase hier. Ja. Okay. Platz schaffen, weil dann packen wir nämlich hier mal diese Kiste leer. Dann wieder voll, okay. Ähm Außenkiste. So. Okay. Gleich das Schloss hier hin machen. Ganz wichtig. Ja. Voll der gute Tipp vom Holy. Holy moly. Genau. Und jetzt können wir hier einfach mal unser ganzes Zeug reinlagern. Alles, was irgendwie zum Craften gehört. Das wird das mal hier irgendwie unter einen Hut kriegen. Genau du und du. Oh, das ist das Zeug. Das hier nehmen wir noch mit da rein. Das hier ist das Zeug, was wir dann. Ah, oh, hier kommt. Komm an. Ingl. kann ich meinen Bauplan schnappen. Perfekt, so. Genau, äh, hier ist noch eine Sicherung. Nehmen wir dann wieder mit. Ah, ich glaube, wir sehen heute doch noch das Flugfeld. So, okay. Genau, ja, die Ressourcen, die wir so haben. Seile, das Leder... Kohle. was hier noch so. ich glaube dann haben wir hier dann alles drin was wir bisher so haben also hier gibt es noch was. Ich weiß noch nicht, ob man die Zahnräder für irgendwas braucht. Ich hebe die jetzt mal noch auf. Und die Feder auch. Das Öl packen wir jetzt auch mal noch mit hier rein. Und das Bauzeug hier kommt hier auch mit rein. Genauso wie der Bauplan, wenn ich ihn nicht brauche. Ein Stein. Holz würde ich gerne immer dabei haben. So, Das hier packen wir dann wieder in... Das. und hier kommen jetzt die schon gecrafteten Sachen rein. Das hier kommt mit. Das zerstören wir dann wieder. Die kleinen Kisten werden wir wahrscheinlich auch nie wieder brauchen. Dann packen wir das Öl hier unten auch noch rein. Da war ja schon welches. Und hier oben kommt das hier, das hier, die Da haben wir noch was. Haben hier noch ein Garagentor. Das kommt hier auch noch mit rein. So. Genau, und dann haben wir hier Waffen und Klamotten. Genau, Waffen. Und dann kommt hier noch eine Klamottenkiste hin. Hier haben wir noch eine Essenskiste. Essenskiste kommt dann vielleicht hier hin. Dann wäre es ganz gut. Oder wir stellen uns hier noch ein zweites Regal dann hier auf. Falls wir das craften können. Müssen wir mal gleich gucken. Können wir so ein Regal craften? Kann man nicht. Instructions auch nicht. Der Schmelzofen wäre mir noch echt wichtig. Dafür brauchen wir jetzt eigentlich nur noch das, die Steine. Okay. Okay. Das können wir aus dem Gang Puder. Das hätten wir auch alles. C4. Okay. Klamotten. Tools. Ja schon wieder Schritte. Schritte an meinem Haus. Da schleicht da schon wieder einer auf mein Grundstück rum. Ah ja, hier, genau. Das machen wir jetzt noch. Wir bauen die Tür. Wir haben jetzt noch einen Lock. Wir haben keinen Lock mehr übrig. Aber die Kiste hier ist leer. Also, remove. Falls es doch irgendwie einer schaffen sollte. Genau. Und dass sie nach außen aufgeht. Perfekt. das ist von beiden Seiten. Okay. Perfekt. Okay, nächstes Mal brauchen wir auch dringend mal hier oben noch Licht. Und das Licht hier unten müssen wir noch ein bisschen besser verteilen. Ja, weil die hier überschneiden sich so ein bisschen. Also ich werde hier eins hier rüber setzen. Und eins. Wir haben doch hier noch, wir können doch bestimmt noch Lampen bauen. Metallfragmente. Hier ist noch der Schrott drin, dann können wir das im Grunde auch removen. Perfekt. Kiste, Kiste. Lock. So. High Quality Metal. Haben wir hier noch. So. Wer schlechter. perfekt Zimmer perfekt ausgerüstet ich sollte mal was essen und mein Bär den ich erlegt habe, der hat hier Fleisch für Jahre gebracht ah, ich schlafe mal eine Runde Ich spiel unbedingt will, dass ich eine Runde schlafe dann werde ich halt mal eine Runde schlafen gleich genau, das wird dann zerstört das Metall packen wir hier wieder rein das nehmen wir nicht mit Genauso wie dieses Benzinzeug. Wir haben hier noch Money. Das ist gut. Die Sicherung brauchen wir. Den Schlüssel lassen wir auch hier. Den brauche ich nicht. So, Fleisch haben wir dabei. Das haben wir dabei. Und hier ist auch ziemlich leer. nur den blöden Stein. Perfekt. Wir sind gut ausgerüstet. Super. Ja. Und einmal noch. Sehr gut. Electric. Hier ein paar Lampen. Erstmal schauen, nicht dass wir hier noch bessere Lampen mit der Zeit vielleicht bauen können, die mehr Licht bringen. Was ist es denn alles? Was ist denn das hier? Ein Timer. Okay. Telefon, XOR, Igniter. okay, gut, nee, das hilft uns erstmal nicht weiter, genau, hier ist das Regal, das wir brauchen, ja, wir holen mal unser Script raus und erforschen wieder ein bisschen was, wenn wir sowieso hier die Nacht gerade verbringen, bringen wir sie ja auch sinnvoll, indem wir hier ein bisschen was erforschen. Was ist denn das? Ein Paddel für ein Boot. Boot wollen wir nicht, also brauchen wir auch kein Paddel. Da schleicht schon wieder einer. Um zu schleichen. Ich will auf jeden Fall hier in dem Waffentree weiterkommen. Gut, dann anlocken wir halt jetzt mal diesen blöden Dinger hier. Okay, Wasserfänger. Nehmen wir halt mal. Was ist das? Ah, okay, Wasserpumpe nehmen wir halt auch. mal den Stuhl bauen und das und Mixing Table haben wir schon, aber hier können wir das Bett freischalten. Perfekt. <lacht> haben wir hier ordentlich mal was vorangetrieben. Und das ist eine Dropbox, brauchen wir nicht. Ähm. Gibt doch hier jetzt auch diesen Waffenschrank. 2 hatte ich glaube ich gesehen. Äh, Construction. Metalltür. Nee, ich dachte da gab Workbench Level 2. Dachte ich hätte ich irgendwann mal gesehen. Hier, Workbench Level 2. Genau, die holen wir uns doch einfach mal. Was ist denn die Dreier? Für die Dreier brauchen wir die Zweier. Das heißt also High Quality Metal und Metallfragmente. Das haben wir doch bestimmt alles schon. Metallfragmente und High Quality Metal. weil das im Überfluss. Genau. Okay. Ähm, das ist halt die Frage, ist dann. Bau. Oh, Craft. Oh, Perfekt. Ähm. Oh. Brauche ich dann den. Halt hier ich dann den anderen überhaupt noch, wenn ich den hier habe? Ja. Gut. <lacht> Verrückt. Verrücktes Zeug, was man da noch alles bauen kann. Ist ja heftig. Ah, hier sind die Autoteile. Da muss ich hin. Langschwert. Oh, eine richtig coole Axt. Also hier, die Ecke brauchen wir. Und dann müssen wir so schnell wie es geht hier durch diesen Tree durchkommen. Um dann hier rüber zu kommen, dass wir dann mit dem Auto zurück machen können. Das ist ja geil. Okay. Sobald es Tag wird, begeben wir uns auf die Reise nach. Was, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Jetzt brauchen wir nämlich schon 20, 4, 24 Stunden. Das ist auch kein Problem. Für 71 Tage, okay. Ich glaube, da sind wir erstmal eine Weile versorgt bei 71 Tagen. Ja, also hat unsere Frage beantwortet. Wir müssen hier diesen Tree auch weiterhin pflegen. Also die Sachen, die eben hier drauf sind, sind auf dem anderen nicht drauf. Wie viel Scrap haben wir denn noch nicht, dass ich jetzt hier mein ganzes Scrap raushau für irgendwelches Zeug, das ich vielleicht eigentlich nie brauche, aber trotzdem mache. Hier hat es eigentlich relativ schlechte Waffen. Und daher lohnt sich das ja wohl kaum. Aber hier ist ja schon mal dir die Munition für meine Waffe gar nicht schlecht. Oh, die Autoteile, die werden so cool. Die brauche ich dringend. Okay. Also dass sie nicht steht. Ab. Wir bringen das jetzt hier mal ein bisschen voran. Leather Hedge. Uh, cool. Oh nice, jetzt können wir hier, wir machen den Motor und kann ich mir dann mein eigenes Auto komplett zusammenbauen mit dem Zeug? Das ist eine gute Frage, gute Frage, nächste Frage, das hier ist cool, ach Taxi, wie ich Und das jetzt. Das finde ich irgendwie total doof. Ich glaube, es braucht man. Bei. Die Kisten hier. Oh, das ist so cooles Zeug. Ach komm. Ah, jetzt habe ich wirklich kein Scrap mehr. Jetzt ist es wirklich vorbei. <lacht> Alles ausgegeben. Pleite. Ich... Insolvenz anmelden. Wo ist, wo, wo macht man das hier? Wo man hier Insolvenz an? Okay, gut. Nutzen wir die Zeit um... Ich muss hier glaube ich gar nicht in der Nähe stehen. Ich gehe hier immer in die Nähe dann, damit ich <lacht> das Zeug bauen kann, was ich hier freigeschaltet habe, aber ich glaube das ist überhaupt nicht notwendig. Ähm, könnte schon eine Metalltür bauen. Genau, ich wollte eigentlich hier noch mehr Licht reinbringen in die Bude. Bessere Lampen habe ich jetzt nirgends gesehen, gell? Da war nichts. Da war hier nichts. hier ist die einzige Lampe. Genau. Und hier... Hier, hier... Ähm, das hier sieht aus wie der Energy trees generator Gibt es auch keine größeren Lampen. Oh, aber hier, Da muss ich hin. Da muss ich hin. So eine Waffe, so eine Pistole ist auch cool. Die Shotgun, die schießt immer so lahm. Aber den eigentlichen Loka? Krass. Ich kann ich da meine Klamotten reintun? Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Oh, die Sonne geht auf. Okay. Also, lasst ein Abo da. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es weitergeht mit Rust. Euer Rookie. Ciao.